Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Das sind wir da. Aber ich vermisse. Ja? Ja. Ja. Wenn man außer Bier ähm, auch mal einen Schnaps trinkt, dann braucht man natürlich auch so einen Eingließer. Der ist jetzt natürlich von ähm, echten Nordhäuser. Vom echten Nordhäuser Doppelkorn. Genau. Himmelfarts Special. Das ist eine Henne. Henriette heißt die Henne. Die, die steckt man dann auf den Schnapsruf und dann kann man die vernünftig eingießen, da ja, den Schnaps. Aha. Also das heißt im Prinzip, wir haben hier die Henne. Hier haben wir den Korken. hier ist das Loch und hier kommt es dann raus. Also. Das Loch von der Henne. Das kann man fest reinstecken. Ja, wird ja äh, keine andere. Output transcript: Wir sein, oder? Also wir haben jetzt hier keinen Schnaps, das ist ja wohl klar. Und ah, gut. Geht auch eine größere Öffnung. Also, das ist jetzt wirklich die kleinste Öffnung, die man so nehmen kann. Aber geht natürlich auch größer. So viel dazu, dass wir keinen Schnaps hier haben. Der Dimpel hat natürlich eine richtig große Öffnung. Das passt aber, oder was? Jo. Trotzdem. Ja, also ja, das passt. So ja, Whisky kannst du damit eingießen hier in euren Dimpel. Also, universell einsetzbar. Jo, die Hände, Henriette. eine Henriette. Coole Sachen. Ja. Ist wunderbar verschenken soweit. Eine Kleinigkeit, die man dem Mann mitgibt, damit er also endlich verpisst so ihren Tag. Henriette. Ja, Hen Hen Hen Hen Hen. was es nicht alles gibt, cool. Ja, eins haben wir noch. Natürlich, wenn du unterwegs bist mit Fahrrad, hast du ja nicht viel Platz. Und so eine Pulle schnappst, so die ganze Pulle, macht natürlich, verdrängt natürlich viel Platz. Da brauchst du halt... Ja, das ist doch ja klar. klar. Ja the thinness.